lesen und dann, nachdem die entsprechenden Installationen und Voreinstellungen vorgenommen wurden, hierhin zurückzukehren und es dann weiterzumachen. So, und an dieser Stelle möchte ich dann eben in meine Entwicklungsumgebung sozusagen, ein großes Wort für das, was ich hier aufgebaut habe, vorstellen. Die besteht daraus, dass ich eben auf meinem Bildschirm hier jetzt, ja, einmal oben links, habe ich meinen Editor liegen. Das ist also das Programm, mit dem ich jetzt meine Dateien erzeugen möchte. Der Atom in meinem Fall, unter Windows wäre das entsprechend das Notepad++ beispielsweise, wäre zumindest unsere Empfehlung. Wir haben rechts einen Webbrowser liegen und unten rechts habe ich einen Ordner angelegt. Der liegt bei mir auf dem Desktop, das sieht man hier jetzt nicht, aber der liegt bei mir direkt auf dem Desktop. Und da drin, da möchte ich gleich meine Dokumente gerne speichern. So, und jetzt wollen wir an dieser Stelle halt loslegen. Also, was machen wir als allererstes? Nun... Wir wollen ein HTML-Dokument anlegen. Dann machen, sagen wir genau das. Ich mache das an, am Anfang jetzt sehr kleinschrittig. Wir werden hinterher ein bisschen schneller machen. Ihr müsst mir dann nicht beim Tippen zugucken, weil ich auch nicht der allerschnellste Tipper bin. Aber jetzt, wie gesagt, für das allererste HTML-Dokument möchte ich das wirklich Schritt für Schritt durchführen. Später werden wir das dann ein kleines bisschen anders machen, dass wir also ja unmittelbar, dass ich die Sachen einfach hier hinein kopieren werde. Aber ich werde es trotzdem Zeile für Zeile mehr oder weniger erklären. Also was müssen wir zunächst mal machen? Hatten wir beim letzten Mal schon kurz darüber gesprochen. Wir müssen als allererstes mal sagen, dass es sich hier handelt jetzt um ein Dokument vom Typ Doctype HTML. Das ist schon mal das allererste, was wichtig ist. Gut. Jetzt kommt das eigentliche HTML-Dokument. Das beginnt an dieser Stelle. Wir sagen also, es handelt sich um ein HTML-Dokument und, das hatte ich auch schon beim letzten Mal angedeutet, es ist in HTML immer so, dass diese Steuerzeichen gewissermaßen, wir werden später von HTML-Elementen sprechen, also generell von Elementen sprechen und alle diese Elemente, weil sie Bestandteil von HTML sind, werden wir HTML-Elemente nennen, die müssen immer geöffnet, fast immer, muss ich da sagen, fast immer geöffnet werden und wieder geschlossen werden. Die Öffnung sieht so aus, die spitze Klammer, dann der Name dieses Elementes, das in diesem Fall eben HTML heißt, was ein ganzes HTML-Dokument ist, wie gesagt, und dann gibt es das schließende Element dazu, das heißt, oh, Entschuldigung, das kann natürlich weg, das heißt genauso, und ich mache da einfach mal so eine Leerzeile dazwischen, damit man ein bisschen Struktur schon mal sieht, also das ist sozusagen unsere Klammer, die sagt, von hier beginnt, also in Zeile 2 beginnt das HTML-Dokument, in Zeile 4 endet das HTML-Dokument im Moment. Dieses Mini-Ding, das wir hier haben, was noch gar kein richtiges HTML-Dokument ist, das sollten wir als allererstes schon mal speichern. Und ich speichere mir das jetzt einfach mal unter dem Namen Vorlage. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das so nenne, Vorlage.html. Und dann haben wir das Dokument hier in unserem Ordner liegen. Das Dokument macht noch gar nichts. Da steht noch überhaupt nichts drin. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen. Wir müssen, erstmal sollten wir dem Dokument, das ist nicht verpflichtend, aber es ist hilfreich, wenn wir das tun, wir sollten dem Dokument mitteilen, in welcher Sprache es eigentlich geschrieben ist. Wir machen das Ganze hier in Deutsch, deshalb schreibe ich das da mal so hinein. Und das Nächste, was wir machen müssen, ist jetzt, dass wir in dieses HTML-Dokument zwei Blöcke einfügen. Diese Blöcke sind auch wieder HTML-Elemente. Das eine ist das Kopfelement, das andere ist das Rumpfelement. Im Kopfelement stehen gewissermaßen Metadaten, Zusatzinformationen über das Dokument, die nicht angezeigt werden im Browser. Im Browserfenster sollte ich sagen, nicht angezeigt werden. Und der Body, das ist der eigentliche Rumpf des Dokuments, der Inhalt des Dokuments, der HTML-Seite. Das kriegen wir also jetzt. Also diese beiden Blöcke möchte ich jetzt anlegen. Der Kopf heißt Head, also schreibe ich hier genau eben Head, oh, sollte ich auch noch richtig schreiben, Head hinein. Ihr seht schon, da gibt es auch so eine Syntaxvervollständigung, weil dieses Dokument jetzt schon, der Editor hier weiß schon, es handelt sich um ein HTML-Dokument, ich habe das ja eben gespeichert, mit der Dateiendung .html. Das ist an der Stelle auch ganz wichtig, dass die Dateiendung so heißt. Und dann sehen wir dieses schicke syntax highlighting das uns schon gewisse Dinge eben hier anzeigt, eben in dieser bläulichen Schrift eben sagt, das hier sind HTML-Steuerelemente gewissermaßen. Das pinkfarbene, das grüne, das gucken wir uns später alles noch an, was, was es damit auf sich hat. Das müssen wir im Moment, interessiert uns das noch nicht. Wir gucken mal rein nur auf die Textfolge gewissermaßen. So. Und zu dem Head-Dokument gehört natürlich, äh, zu dem öffnenden Head-Element, hatte ich ja eben schon gesagt, gehört immer ein schließendes dazu. Und ihr seht, das hat eben so eine kurze Einrückung gemacht, die ist wieder rausgesprungen. Das mit den Einrückungen gucken wir uns auch später nochmal an. So, und dann machen wir genau das Gleiche im Grunde genommen nochmal. Oh, ich habe heute meine dicken Finger hier, glaube ich. Machen wir das Gleiche nochmal mit dem Body. Ihr seht schon, hier kommt auch immer so eine Vervollständigung, da muss ich gar nicht mehr alles tippen. Und dann haben wir den Body hier hineingefügt. eingefügt. So, auch dieses Dokument, wir können das schon mal wieder zwischendurch speichern, Steuerung S oder Com äh, unter Windows Command S unter, äh, auf dem Mac, speichert das Dokument ganz schnell, ohne dass ich da in irgendwelche Menüs hinein muss. Das ist immer ganz praktisch, wenn man das so macht. Auch dieses Dokument enthält noch überhaupt nichts. Da steht noch gar nichts drin. Jetzt wollen wir nämlich das Dokument eigentlich im Grunde genommen mit einem Inhalt versehen, mit einem allerersten. Und dafür schreibe ich jetzt einfach mal in den Rumpf dieses Dokuments etwas hinein. Nämlich einfach mal fällt gerade kein vernünftiger Text ein, hier wird das eigentliche Dokument in seiner Struktur beschrieben, Punkt. So, und das ist jetzt ein Absatz, ein P-Element, das hatten wir beim letzten Mal auch schon angeguckt, die werden wir uns noch genauer angucken, diese Elemente, und auch den muss ich wieder schließen. Das heißt, wir haben hier jetzt einen ersten Absatz und ihr seht, da ist diese kleine Einrückung drin. Und das ist auch ganz hilfreich, wenn man so die Struktur des Dokuments in dem HTML-Code so ein bisschen erkennen kann. So, dieses Dokument speichere ich jetzt wieder und jetzt nehme ich kurz anhand die Vorlage und ziehe sie mal hier hinein in meinen Webbrowser. Und dann sehe ich, dass da rechts in dem Webbrowser tatsächlich genau dieser Text steht, den ich auf dieser Seite gerade geschrieben habe. Unsere erste HTML-Seite. Noch nicht ganz. Das ist noch kein richtiges, korrektes HTML. Da muss noch etwas dazu. Nämlich in den Head hier oben müssen wir noch etwas hineinschreiben. Und zwar zwei Dinge. Das eine ist ein Titel, den das Dokument bekommen sollte. Und ihr seht immer, ich schreibe ganz häufig, mache ich erstmal immer diese Klammer sozusagen, damit ich das schließende Tag niemals vergessen kann. Tags nennt man diese Elementbenennungen. Also Title ist hier eben ein Tag, so wie Head und Body und auch HTML an dieser Stelle in Tag sind. Also Kennzeichner, Steuerzeichen hatte ich sie neulich genannt. Und diese Tags, die muss ich also immer öffnen und schließen. Fast immer. Wir werden gleich schon die erste Ausnahme kennenlernen. Und wenn ich dieses Tag also jetzt schließe, also wenn ich das Tag öffne, schreibe ich gleich das schließende Tag dazu. In diesem Fall schreibe ich die hintereinander. Man kann die auch auf getrennte Zeilen schreiben. Das ist Geschmackssache. Da muss man dann gucken. Dass man muss sehen, dass man für sich selber diesen Code so übersichtlich hält, dass man ihn, wenn man ihn in vier Wochen oder in, zur Klausurvorbereitung wieder anguckt, dass man dann noch, gut erkennen kann, was man da eigentlich gemacht hat und dass man gleichzeitig aber irgendwie auch mit dem Platz ein bisschen vernünftig umgeht. So und ich nenne dieses Dokument jetzt einfach mal Beispiel Doku, Dokument. So, jetzt habe ich dem einen Titel gegeben und jetzt machen wir hier rechts in dem Webbrowser, lade ich diese Seite jetzt neu. Das kann ich am einfachsten machen, indem ich STRG R auf dem, äh, unter Windows oder COMMAND R unter, auf, dem Mac, auf dem Mac mache. Und ihr seht, es hat sich anscheinend fast nichts geändert. Doch eine Kleinigkeit hat sich geändert. Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr nämlich, dass hier oben jetzt Beispieldokument im Titel steht. Das heißt, auf diesem Tab, das ich hier oben habe, erscheint jetzt der Titel. Und genau das ist der Titel, den ich hier angegeben habe. Das heißt, der Titel ist etwas, was nicht im Dokument selber erscheint, sondern was nur da oben erscheint. Ist also eine solche, so wie ich eben schon sagte, Meta-Information, eine Information, die über das Dokument gewissermaßen hinausgeht. Wir geben noch eine weitere Meta-Information mit und die heißt tatsächlich Meta. Und das ist jetzt eine etwas andere Notation als das, was wir bisher kennen. Na, so ein bisschen ähnlich wie das, was wir oben bei dem HTML schon geschrieben haben. Da schreiben wir nämlich jetzt Meta hin und dann dahinter Charset gleich. Charset sagt jetzt in welcher Zeichenkodierung. Erinnern uns an die Kodierungsvorlesung zurück. Da gibt es, gab es ASCII, da gab es Erweiterungen von ASCII wie ISO Latin zum Beispiel und eben was wir mittlerweile typischerweise verwenden, eben den Unicode oder halt UTF-8. Woher weiß ich, dass mein Dokument in UTF-8 geschrieben ist? Hier unten steht es. Ich habe meinen Editor so eingestellt, dass er UTF-8 verwendet. Die Codierung, die hier steht, ist die Codierung, die ich auch hier oben angeben muss. Sonst sehen meine Umlaute ganz komisch aus. So, und damit sind wir fertig. Und das ist tatsächlich unser erstes. Wenn ich das hier drüben jetzt neu lade, ändert sich gar nichts, bleibt alles, wie es ist. Aber das ist jetzt tatsächlich ein erstes gültiges und vollständig korrektes HTML-Dokument, was wir hier sehen. Unser, unsere erste HTML-Seite. Warum machen wir das und warum habe ich dieses Ding Vorlage genannt? Aus einem ganz einfachen Grund. Dieses ganze Zeug hier oben, das kann man sich immer nicht merken. Was muss ich denn da jetzt eigentlich genau reinschreiben? Wie hieß das nochmal? meta Set gleich? Wie ging das nochmal genau? Und wenn ihr euch diese Datei, diese Vorlagedatei, wenn ihr die immer zu Griff bereit habt, sozusagen, dann könnt ihr, wenn ihr jetzt eine neue HTML-Datei erstellen wollt, macht ihr einfach rechten Mausklick da drauf oder nehmt ein Tastenkürzel und sagt Duplizieren, oder er sagt eben STRG-C für Copy und Steuerung v für Einfügen. Dann habt ihr eine Kopie davon erstellt und könnt jetzt hier draus eben ein weiteres Dokument machen, wie zum Beispiel ein Dokument, in dem wir gleich uns mal angucken wollen, wie denn eigentlich Überschriften in HTML funktionieren. So, jetzt haben wir dieses Dokument schon mal erstellt. Das Dokument hat natürlich noch keinen richtigen Inhalt. Es hat nämlich... Den gleichen Inhalt wie das, was wir eben gehabt haben. Jetzt ziehe ich das hier in meinen Editor hinein. und Ihr seht natürlich, wir haben jetzt zwar hier die Datei-Vorlage und hier die Datei-Überschriften. Beide haben natürlich denselben Inhalt. Die Vorlagedatei ändere ich jetzt noch ein kleines bisschen. Ich nenne die nämlich jetzt tatsächlich in Vorlage um. Und ich schmeiße hier noch diesen Absatz raus, weil ich den eigentlich ja in Zukunft gar nicht haben will. Jetzt sieht meine Vorlage natürlich etwas langweilig aus. Da oben sind wir Vorlage. Da steht gar nichts mehr drin. Aber das ist das Dokument, was ich in Zukunft eben immer verwenden werde als Vorlage. Und damit ich das jetzt in meiner Überschriftendatei nicht nochmal machen muss, kopiere ich mir den Text hier kurzerhand raus, schließe das Dokument und kopiere das hier einmal hinein. So, dann habe ich jetzt, dieses Dokument ist jetzt auch meine Vorlage. Da möchte ich aber natürlich jetzt als nächstes erstmal erläutern, wie denn eigentlich Überschriften beispielsweise aussehen. Und das ist der nächste Schritt, den wir jetzt machen wollen. dass wir uns also angucken, wie können wir denn hier drin Überschriften erzeugen. So, und dann brauchen wir einfach mal ein solches Dokument. Also, wir nennen das Dokument jetzt an dieser Stelle Überschriften. So, und Überschriften sind relativ einfach. Die kann man, äh, benennt man nicht mit P. P steht ja für einen Absatz. P, Paragraph, ist ein Absatz. Und eine Überschrift ist eine heading Heading schreibt man nicht aus, genau wie man Paragraph nicht ausschreibt, weil man das so häufig braucht. Informatiker sind chronisch faul, deshalb kürzt man das ab. Und eine Überschrift würden wir also als H bezeichnen, weil es aber Überschriften auf unterschiedlicher, unterschiedlicher Kategorie gibt. Wir haben vielleicht eben eine Oberüberschrift, eine Unterüberschrift, eine Unterunterüberschrift und, und so weiter. Und man nennt diese eben Überschriften Erste Ordnung, Zweite Ordnung, dritter Ordnung und so weiter. Und genau das machen wir also jetzt hier. Eine Überschrift erster Ordnung packen wir hier hinein. Und ja, dann machen wir das einfach mal. Da habe ich, wie gesagt, ein bisschen Text hier gerade vorbereitet für mich. Dann hole ich mir den mal per Copy und Paste hier hinüber von meinen Folien. So, eine Überschrift erster Ordnung. Da müsst ihr mir nicht beim mühseligen Tippen zugucken. Und die speichere ich jetzt einfach mal, diese Datei. Und dann lade ich die jetzt mal hier drüben eben in meinen Webbrowser. Und wir sehen, das Dokument trägt den Titel Überschrift. Und da steht eine Überschrift erster Ordnung. So, sowas können wir jetzt wiederholen. Das können wir auch noch... Das können wir sozusagen noch weiter treiben. Wir machen jetzt, fügen wir hier mal eine Überschrift. Oh, kommt denn die Klammer jetzt auf einmal her. Die wollte ich gar nicht da haben. Jetzt machen wir mal eine Überschrift zweiter Ordnung da noch mit hinein. Und speichern das Ganze. Und dann sehen wir, wenn wir hier einen Reload machen, aha, da ist eine Überschrift 2 Ordnung und wir sehen, die sieht kleiner aus. Das ist so eine Voreinstellung des Browsers, wie man das alles manipuliert, wie man das irgendwie auch noch, wie gesagt, hinterher hübsch hinbekommt. Das kriegen wir alles noch. An dieser Stelle reicht für uns erstmal die Information, es gibt sozusagen ein Standardaussehen. Ein Standard Style Sheet, was dieser Browser, diese Browser immer mit sich bringen. Und die stellen das in irgendeiner Form dar, sonst würde man ja gar nichts sehen. Das wäre ja doof. Also gibt es so ein Standard aussehen und das sehen wir hier halt jetzt gerade, wie das gemacht wird. Also eine Überschrift erster Ordnung halt ziemlich groß und fett ist. Eine Überschrift zweiter Ordnung ist immer noch ziemlich groß und fett, aber schon ein Stückchen kleiner. Und wenn wir jetzt mal eine Überschrift dritter Ordnung uns hier noch hinzufügen. Ups, ja, jetzt Unfug gemacht gerade. So. Jetzt machen wir hier noch eine Überschrift dritter Ordnung hinein, nicht 23. Ordnung. Ihr seht schon, wie tippfaul ich bin. Ich kopiere immer alles Mögliche und ändere nur das Minimum, was ich ändern muss. Dann können wir das eben auch noch machen. Und die sind noch ein Stückchen kleiner, aber immer noch fett. Und das könnten wir jetzt weiter treiben, eine Überschrift vierter, fünfter und sechster Ordnung. Meistens braucht man gar nicht so viele. Mit drei Ordnung kommt man meistens schon aus. Aber es ist gut zu wissen, es gibt noch mehr davon. Gut, das ist schon mal eine Möglichkeit, die wir haben. Jetzt können wir so etwas natürlich eben kombinieren damit dass wir jetzt einzelne Absätze haben, die wir hier hineinschreiben können. Zum Beispiel könnten wir eben hier jetzt einen Text hineinschreiben und dann nehmen wir jetzt einen Text, den wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Ich mache hier schon mal wieder das öffnende und das schließende P-Tag. Leerzeilen, wie gesagt, sind ganz nach Geschmack, die macht man so rein, wie man sie gerne hätte. Und ich mache das immer ganz halbwegs großzügig, sodass man so ein bisschen Struktur, wie gesagt, hier drin erkennt und eben sieht, dass dieser Absatz jetzt irgendwie eben unter diese Überschrift mit hinunter gehört. So, und wenn wir das jetzt hier drüben neu laden, dann sehen wir, da drüben steht dieser Absatz. Gut, jetzt sehen wir schon ein bisschen mehr hier drin. Jetzt analysieren wir das Dokument mal auf diesem Stand, den wir jetzt haben. Also wir haben erstmal oben in dem HTML-Dokument den Kopf. Wie gesagt, alle Elemente sind geklammert. Der Kopf ist geklammert, der Body ist geklammert, das HTML-Dokument als Ganzes ist geklammert. Innerhalb des Kopfes haben wir jetzt diese, zunächst diese Meta-Angabe, die man, wie gesagt, nicht auswendig können muss. Das Ding kopiert man sich immer wieder und das werden wir auch in der Klausur nicht abfragen, ob ihr wisst, wie so das aussieht, sondern das kopiert man sich, wie gesagt, immer aus der vorlage -Datei rüber und dann ist man auf der sicheren Seite, dass man das nie falsch macht. Den Titel, das ist wieder so, was, so eine Klammer gewissermaßen, Öffnendes das HTML-Element Titel, schließendes. das Element, schließendes Tag dazu. Das Ganze ist das Element. Es öffnet mit einem Tag, es schließt mit einem Tag. Das Tag heißt Title. Das schließende Tag hat immer den Schrägstrich davor, das ist die Struktur, die wir an dieser Stelle also haben. Dazwischen, zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag, steht der Inhalt dieses Elements. Dieses Element ist also ein Überschriftenelement und diese Überschrift enthält also den Text eine Überschrift erster Ordnung. Das nächste, was wir dann in dem Dokument sehen, ist dieser Absatz. Da haben wir ein P-Element. P, hatte ich gesagt, das ist ein Paragraph, ein Absatz. Auch das ist eine solche Klammer gewissermaßen, wo wir also jetzt ein öffnendes und ein schließendes P-Tag haben. Und zwischen diesen Tags steht der Text des Absatzes. Er hörte leise Schritte hinter sich und so weiter und so fort bis zum Hafenviertel. Und wir sehen, wie der da rechts dargestellt wird, dieser Absatz im Browserfenster. So. Innerhalb dieses p-Elements sehen wir jetzt wiederum, und da sehen wir jetzt, dass wir, und das haben wir eben auch schon getan, dass wir Elemente ineinander schachteln können. Da gibt es bestimmte Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Aber hier haben wir bestimmte Dinge, die schon geschachtelt sind. Zum Beispiel ist nämlich da drin geschachtelt ein em-Element. em ist eine Betonung, emphasize, strong ist eine starke Betonung, strong. em wird dann, wie wir sehen, im Browser rechts in kursiv umgesetzt und strong wird in fette Schrift umgesetzt. Das muss nicht so sein. Das ist, wie gesagt, nur die Voreinstellung dieses Browsers, den ich hier verwende, dass das so gemacht wird. Und auch da sehen wir, das sind immer öffnende und schließende Tags. Das heißt also, das em-Element besteht aus den Worten leise Schritte oder aus dem Inhalt leise Schritte. Das ist der Inhalt des Elements. Das Element selber, also die, der Text, der da drinnen steht, wird, erhält also diese entsprechende Formatierung und zwar eben nur beginnend von dem öffnenden Tag bis zu dem schließenden Tag. Alles, was in den Spitzenklammern steht, wird offensichtlich nicht angezeigt, das sehen wir gar nicht. Soweit also so gut. Was wir jetzt aber auch sehen, sind, wir haben hier schon zwei Elemente drin, die ein bisschen aus dem Schema herausfallen. Das eine ist das BR, was wir da hinten sehen. Das BR steht auch in Spitzenklammern, ist also auch ein solches HTML-Element. Aber es ist ein anderes irgendwie, es ist komisch. Es gibt nämlich kein schließendes BR-Element. Davon gibt es einige. Ein BR ist nämlich ein Zeilenumbruch, ein Break, ein Line-Break. Und ihr seht das rechts in der Darstellung eben auch. Dieser Absatz wird da eben zur Zeile umgebrochen. Man erkennt jetzt nicht den Unterschied dazu, wie das aussähe, wenn wir tatsächlich noch einen zweiten Absatz hier hinter hätten. Das füge ich aber hier kurzerhand mal eben ein. Sehen wir uns das mal an und dann sehen wir, dass in dem normalen Layout, das der Browser verwendet, Absätze voneinander mit einem Abstand getrennt werden. Nach einem Zeilenumbruch erfolgt aber kein Abstand, äh, kein Abstand hier. Das sollte man nicht als Strukturelement missbrauchen. Die Frage ist immer, manchmal braucht man aber solche Zeilenumbrüche aus irgendwelchen Gründen. Eher selten, aber manchmal braucht man sie. Und wenn man sie dann braucht, ist es gut zu wissen, dass es sowas gibt. Und das BR-Element ist aber, wie gesagt, eines, das alleine steht. Das ist sozusagen ein inhaltsloses HTML-Element und das enthält deshalb kein schließendes Tag dazu. Da gibt es ein paar davon, die wir kennenlernen. Und ein weiteres haben wir hier oben schon gesehen, nämlich das Meta-Tag. Deshalb hatte ich vorhin gesagt, da gehen wir gar nicht so genau drauf ein. Das Meta-Tag hat nämlich auch kein schließendes Meta dahinter. Ne? Normalerweise würden wir jetzt bei einem HTML-Element so etwas erwarten. Aber das ist gibt es nicht. Das steht einfach so da. Das Meta-Element hat noch eine weitere Besonderheit. Die wird uns mehrfach noch wieder begegnen und das sehen wir hier oben auch bei dem HTML-Element. Das war das, wo ich vorhin gesagt habe, da gucken wir erstmal großzügig drüber hinweg. Das sind nämlich diese Dinge, die hier in Lilo und Grün geschrieben sind. Und das sind gewissermaßen jetzt, ja, das, das nennt man ein Attribut, und das ist ein Attribut, das eben für dieses HTML-Element vergeben wird. Das heißt, das Meta-Element trägt ein Attribut namens Kset. Kurz für Character Set, der Zeichensatz, den wir eben verwenden in diesem Element, in diesem Dokument. Und dieses Attribut besteht eben insgesamt aus einem Attribut Namen, einem Gleichheitszeichen und dann in Anführungszeichen dem Attribut Wert. Das heißt, der Attribut Wert ist das UTF-8, was wir hier stehen sehen. Gleiche Terminologie auf das hier oben angewandt. Lang ist also unser Attribut Name. Das Gleichheitszeichen, die Anführungszeichen müssen da stehen. Und DE ist der Attributwert. wert. Und das heißt also, das HTML-Element, also das HTML-Dokument als Ganzes, erhält ein Attribut, nämlich das Attribut, also die Zusatzinformation gewissermaßen, dass es sich um ein Dokument in deutscher Sprache handelt. So, und damit haben wir eigentlich schon eine ganze Menge gelernt, wie man ein solches Dokument aufbauen kann. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt weitergehen und möchte einmal etwas über Strukturelemente erzählen, wie wir nämlich solche Texte, wenn wir jetzt ein ausführlicheres Dokument hätten, wie wir so etwas besser strukturieren können, indem wir eben das ganze Dokument mit, ja, zusätzlichen Elementen noch versehen, von denen wir hier rechts im Dokument hinterher gar nicht sehen werden. Trotzdem wird das für die Struktur hier wichtig sein. Und wenn wir uns nochmal an die Tagesschau-Webseite von eben, also meine Nachrichten-Webseite, die ich da vorhin gezeigt habe, erinnern, und die, was ich beim letzten Mal schon erklärt habe, die enthielt ja auch so bestimmte Elemente, so Blöcke. Und sowas in der Art, das wollen wir uns jetzt eben als nächstes angucken. Dazu nehme ich jetzt nochmal wieder mein Vorlagedokument her, mache mir wieder eine Kopie davon, Steuerung C, Steuerung V oder Command C, Command V, um eine schnelle Kopie zu erzeugen. Und nenne das jetzt, so wie ich das vorhin schon mal genannt hatte oder intern genannt hatte, nenne das jetzt mein Beispieldokument. So Und dieses Beispieldokument möchte ich jetzt eben als nächstes bearbeiten. Dann nenne ich das auch hier bitte schön Beispieldokument. Und da möchte ich jetzt eben einiges an Text einfügen. Also, das allererste, was wir machen wollen, ist, dass wir hier eben jetzt Strukturelemente einfügen. Dafür lösche ich einfach mal diesen Absatz hier heraus und mache mir hier so ein bisschen Platz schon mal. Und da soll jetzt mein eigentliches Dokument hinein. Was ich hier drin gerne haben möchte, ist zunächst mal eine Überschrift. Wie gesagt, die kopiere ich mir jetzt aus äh, einem vorbereiteten Text hier rüber. So, machen wir das. HTML soll die Überschrift sein meines äh, Dokuments und möchte dann anschließend einen kurzen Satz da hineinschreiben, einen ganz kurzen Absatz hier hineinschreiben, nämlich den Absatz. Mit HTML beschreibt man die Struktur der Seite. So. Und dann möchte ich gerne sagen, jetzt hätte ich gerne als nächstes einen ein Unterabschnitt gewissermaßen innerhalb dieses Beitrags. Und dieser Unterabschnitt soll so aussehen. Und dann habe ich noch einen weiteren Absatz. Diese Seite kann ich mir jetzt wieder angucken. Die kann ich speichern. Und dann kann ich sie hier drüben in meinem Browser laden. Und dann sehen wir diese Webseite hier. HTML, mit HTML beschreibt man die Struktur der Seite, ein Beispiel. Und wenn wir das jetzt neu laden hier, dann wird hier entsprechend eine Webseite im Internet geladen, wo wir Informationen finden. So, das soll uns jetzt im Moment gar nicht weiter interessieren. So, jetzt möchten wir dieses Ding aber gerne mit ein bisschen Struktur versehen. Denn es könnte ja sein, dass unsere Webseite jetzt irgendwann wächst. Und dafür möchte ich jetzt gerne dieses Teil hier eingliedern in einen in ein Strukturelement. Ein Artikel ist also ein solches Strukturelement und auch dazu gibt es dann das entsprechende Gegenstück. Das ist also jetzt hier mein Artikel, den ich habe. Der beginnt also hier und endet hier unten. Und wenn ich diesen Artikel jetzt hier, wenn wir die Seite mit Steuerung S, Steuerung R hier drüben, neu laden, dann hat sich überhaupt nichts geändert. Es hat sich nichts getan. Warum? Artikel ist ein unsichtbares Element gewissermaßen. Ein, eine Voreinstellung unsichtbares Element, sollte ich sagen. Wir werden das später noch nutzen können. Aber hier ändert sich erst im Grunde genommen gar nichts. Hier aber zeigt sich, aha, wir haben jetzt hier eine Struktur drin. Und möglicherweise habe ich vielleicht noch mehr Struktur hier drin, weil ich nämlich sage, das hier drin, was ich hier habe, dieser Teil, der ist ja eigentlich so ein, so ein Untersegment gewissermaßen. Der ist ein Abschnitt, den ich hier drin habe. Das wird bei diesem kleinen Dokument vielleicht alles noch nicht so klar, aber wir werden das später noch sehen beziehungsweise ich möchte eigentlich nur diesen Teil hier, nur diese beiden Absätze, also nur diese Überschrift und den einen Absatz, den möchte ich als einen Abschnitt gerne kennzeichnen, dann kann ich genau das tun, indem ich eben hier ein weiteres Element einfüge. Ihr seht wieder, ich mache so ein bisschen Einrückungen hier, das kann man noch schöner machen, als ich das hier gerade mache. Aber für den Augenblick soll es das mal so tun. Wir werden gleich noch später noch in einem weiteren Video ein ausführliches Beispiel sehen, wo wir sehen, wie, wie sinnvoll diese Unterstrukturierungen sind. So, und dann habe ich jetzt hier noch eine Section eingefügt. Eine Section, ein Artikel, sind beides also Strukturierungselemente, die wir verwenden können. Und auch da sehen wir jetzt, es ändert sich nichts in unserem Dokument, da drüben in der Ansicht. Nur hier hat sich was geändert, wir haben hier mehr Struktur drin. Warum das sinnvoll ist, wie gesagt, werden wir später noch sehen. Für den Augenblick soll uns das an dieser Stelle erst einmal als kurzen, kurzer Überblick reichen.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 noch eine zusätzliche Zeile, nämlich mit einem solchen Footer einfügen, wo wir jetzt einfach eben noch ein, so eine Copyright-Angabe sozusagen oder eine Erstellinformation hineinschreiben. Ich speichere das wieder, lade das hier drüben wieder neu und dann sehen wir da drüben, dass da jetzt steht, erstellt von Harald. Wie gesagt, da rechts sehen wir wieder nicht, also in dem HTML-Dokument, was wir da oben haben, sehen wir wieder nicht, auf der, im Webbrowser sehen wir nicht, dass sich da tatsächlich dass das von der Struktur her irgendwie jetzt etwas anderes ist. Darum werden wir uns später kümmern, dass wir so etwas noch hinbekommen, dass man das auseinanderhalten kann. Das ist dann alles eine Frage des Layouts. Und das Layout, das gucken wir uns an dieser Stelle eben noch nicht an. Damit sind wir dann auch schon mit den elementaren Grundlagen von HTML fertig.